Du bist dran, ja, mach mal weiter. Ja, neulich war ich wandern, da sah ich Schafe. Und? Was machen zwei wütende Schafe? Die kriegen sich in der Wolle. Die Wissenschaftler haben herausgefunden. Und? Und? Dann sind sie wieder reingekommen. Ach so, ja, klar. <lacht>